Hallo meine Pokéfreunde, freunde so Irgend so random Spiel! Äh, ja, das habe ich letztens so auf Steam gefunden, habe herausgefunden, das war eigentlich ein Mobile-Game. Und das gibt's jetzt auch auf Steam seit längerem. Äh, äh, das nennt sich Suzy Cube, das ja! Suzy Cube Spiel, Äh, Wir spielen zu 100%, schätze ich mal. Äh, ich weiß nicht, ob das schwer ist oder einfach ist, das Spiel. Und äh, das Spiel soll so sein wie Super Mario 3D World. Also auf der View, ne? das was wahrscheinlich irgendwann auf der Switch geportet wird wie alle anderen Spiele. Uh, also es ist basiert darauf, aber halt mit Cubes und all dem und mit Susi und was auch immer. Ich habe ein wenig hier die Einstellung eingestellt schon. Oh, wow. Und ja, ich hoffe ihr habt Spaß, während ich das Spiel spiele. Ich spiele's blind. Ich habe kenne nur das erste Level und ein wenig vom Game und ein wenig vom Trailer halt ja. <lacht> ich kenne nicht mal die Story. Naja, ich habe ein wenig gespielt, aber ich habe nicht mal irgendwas gemacht. Ich habe nur kurz Sound getestet und so. Bin ein paar Mal gestorben. Äh, das Sound sollte ganz gut sein, schätze ich mal. Und ja, wir sagen, fangen wir an. Das wäre, das, das, das, das, das schätze ich mal, mit sechs Folgen oder so dauern. Nicht lange. Ich bin mir aber nicht sicher, wie lange. Ich, vielleicht auch mehr als sechs Folgen. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich schätze mal nur so. Weil das, glaube ich, ein kurzes Spiel ist. Wir fangen an. Mit der Story. Was ist denn die Story überhaupt? Einem weit entfernten Land, in einer weit entfernten Welt, wurde eine Burg ausgeraubt. Und das ist sind wir, das ist Susie. Susie, wir brauchen noch Hilfe. Wo ist Batman, wenn man ihn braucht? Ja, wir haben Susie. Besser. <lacht> das ist nämlich irgendwie voller Minecraft hier. <lacht> König und Königin. Was ist denn passiert? Die Bokablins haben unser Gold geklaut. Oh nein. So Susie. Schlappt die, die, die Räuber! Und das war die Geschichte, glaube ich. Ja, das war die Geschichte. Okay, cool. Und dann geht's los mit dem Spiel. Whee! Und, äh, ja. Ich steuere mit WASD und mit, äh, letztes springe ich. Das ist jetzt in meinem Fall zumindest. Ui, man kann sogar sprinten. Und hier es sogar ein paar Coins. Yay! Das wird alles hier, by the way, in 60 FPS gerendert, weil ich das jetzt auch kann. Ja, yeah, bin ich nicht gut. Cool. Was ist das eigentlich hier? Okay. Es ah, ist das nicht so ein Löwenzahn-Ding. Wisst schon, was ich meine. Bam! LOL! Das ist ein Power-Up! <lacht> jetzt sind wir so ein Postbote, Alter! Geil! Jetzt sind wir so ein Lasst mich, okay, ich habe meinen Spaß an irgendwelchen Spielen, für die ich 6 Euro ausgegeben habe, glaube ich. Habe ich das? habe ich irgendwann im Cell gekauft, ich weiß es nicht mehr. Hier gibt es ein paar Coins, okay, nice. Da gibt's auch noch was. Was gibt denn hier? Oh, ja, ja, komm. Nichts! Oh, schade. War so schwer zu erreichen, dann gibt's da nichts. Ey, was ist denn das für ein Müll? Schlechtes Spiel, Spaß. Das ist genauso blind für mich wie für euch, ne? Aber ja, falls ihr 3D World mag, mögt und Pixel-Grafik, Cube-Grafik wie Minecraft mögt, dann schätze ich mal, ist das ein gutes Spiel. <lacht> Wir werden mal sehen. So, das sind die Gummis anscheinend von diesem Spiel. Uh, lol. Was sind das? Ah, das ist ein Run up Ach, lol. Das ist ein Run up Bam. Man kann die Steine hier umwerfen, dann kriegt man Coins. Das weiß ich noch. Bam. Bam. Okay. hier ist nichts, okay. Hab. Oh, stimmt man gar nicht. Gibt's Coins? Hier noch was? Nö. Okay. Coins. Coins Coins Coins. Coins. Coins. Coins, Coins, Coins, Coins. Was machst du? Ach, das sind diese Boxen. Challenge Boxen, dun dun dun dun dun dun dun dun Okay, nice ja, wir werden alle grünen Sterne, bis sie in dem Spiel Blau Sterne sammeln Das hier ist ein Checkpoint, soweit ich weiß Ja okay, kriegen wir keine Coin Bam, was gibt's hier? und uh, das war nochmal ein Power-Up, aber da wir schon haben, 5 Coins Okay, cool dun dun dun. Dun dun dun. Gibt's hier noch irgendwas? Oh, ne, da unten stirbt man einfach nur. Wenn man aus der Welt fällt, dann stirbt man einfach. Mike fiel aus der Welt. Hi, Vogel. Oh, uh, danke für die Coin. Uh. Und ich habe herausgefunden, ich habe das erste Mal, wie gesagt, schon gespielt, ich kenne das. Aber ich hab, ich kenne halt auch nicht die ganzen Secrets und so. Aber da hinten, das kann ich sagen, das ist das Ziel, das Blaue, das erleuchtet. Da leuchtet. Und da drüber sieht man noch was anderes leuchten. Das ist das letzte Stern. Und da links gibt es auch noch mal irgend so eine Welt oder sowas. Keine Ahnung. Interessant, interessant. Ich werde auch versuchen, so schnell wie möglich durch das Spiel zu kommen. Okay, die haben jetzt aus irgendeinem Grund Stacheln auf dem Kopf. Und ich kann trotzdem auf die drauf springen. Auch wenn ich eigentlich auf die Stacheln springen würde. Gibt es da was? Ich hoffe nicht. Sieht nicht so aus. Dun, dun, dun, dun. Trampolin. Ah ja, und das wollte ich auch noch ausprobieren, weil ich habe da diesen Stein gesehen. Kann ich den nicht eigentlich? Wie gesagt, ich kenne das erste Level halt schon. Komm, kann ich das nicht das hier? Äh, nein? Nicht? Ich dachte, ich könnte das Geburt machen, irgendwie. Wow. Vielleicht brauchen wir dafür ein Power-Up oder so, vielleicht so ein Hammer-Power-Up oder sowas, weiß ich nicht. Oder das ist einfach nur Deko. Und du? Nichts? Okay. So, da haben wir den letzten Blaustern. Nein! Den haben wir nicht. Für was? Oh, da fliegen wir aus der Welt raus. Wollen wir das? Ja, komm. Flieg mal kurz aus der Welt raus. wir mal kurz. Oh nein, ich bin tot. Ich mache das jetzt nur, weil ich eigentlich den Blaustern haben wollte. Was, also ich spanne erst hier. Oh, ja, komm, machen wir das Level schnell zu Ende. Gib kurz her hier. Ui, aber ich finde das Spiel bisher eigentlich ganz cool, auch wenn es vielleicht ein wenig nach einem stinknormalen Mobile Game aussieht, was aus irgendeinem Grund auf Steam geportet wurde. Mag zwar vielleicht sein, aber ich fand es trotzdem cool. Okay, lass mich. Dun, dun, dun, dun. Yes, ja, nice. Dance, dance, stable. We did it, we did it. Glückwunsch, we did it, we did it, yeah, yeah, we did it. Nice. Ja, weiter geht's. Ist auf jeden Fall ganz lustig. Das heißt, brauche ich meine Maus wieder. Was ist das? Ach so, das ist der, der Trailer. Es gibt sechs Welt, Uh! Fünf Welten und eine Geheimwelt? Uh, wie gesagt, 100%! Und hier gibt es noch S-Level und AB oder sowas. Oh, gosh. Welt 1. Können wir jetzt das freischalten? Bam! Ach, ich muss gedrückt halten kurz. Ganz kurz gedrückt halten. Okay. Mit Schwung und Elan. Das war's. Das Auf ins Abenteuer. Und jetzt mit Schwung und Elan. Elan. Ich bin's wieder, eure Elan. <lacht> Sorry. Was gibt's da? Okay, will ich nicht hinspringen. Nicht, dass ich sterbe. Na, du Vogel? Ich hab das Gefühl, der Vogel will immer was von mir. Wie Knight irgendwie ist er. ich kann hochspringen. springen? konnte ich kann hochspringen. springen? Na ja, egal. Ich hab so ein Power-Up. Gibt es kein anderes Power-Up? Weiß es nicht. Niemand von euch wird das Spiel kennen, denke ich mal. Und Boom. Ich weiß gerade auch gar nicht, wie viel das jetzt im Winter-Stay momentan kostet. Das kann ich gerade noch nicht sagen. Heute da am 31. Alter. Silvester, hey! Verdammt. wollte eigentlich heute für Silvester feiern, aber nö, meine Eltern so, nee, keinen Bock dieses Jahr. Muss jetzt mit uns äh, spielen, irgendwas und zugucken und langweilen. Und ich kann heute nicht lange am PC bleiben und ja, <lacht> aber hey, ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Was haben wir jetzt? Ah und ich drin drin hier unbesiegbar. Ah oh, ja gut. Hätte ich das gewusst, hätte ich es natürlich gemacht. Das hätt ich, sonst hätte ich mein Item nicht verloren. Aber hier kriegen wir es ja wieder. Ah ne, warte, das ist ein Checkpoint. Stimmt. Das ist was anderes. Hier? Ja, im Geschenk. Ohne Biene. Was haben wir jetzt eine Wespe? Weil Wespen sind doof. Aber es sieht mehr aus wie eine Biene, finde ich. Wespen sind ein bisschen kleiner. Na egal, wie auch immer. Es sind böse. Böse Menschen, böse Lebewesen mögen wir nicht. Machen wir kaputt. Hauen wir kaputt. Bam. Ah, den Stein. Gibt es bestimmt noch was Cooles drin? Ja, ein Coin. Nice. Checkpoint. Warte, gibt es da nicht was? Oh, lieber nicht, dass ich da hinspringe, sonst sterbe ich noch. Ui, Blablabla. Bum. Okay. Die Stelle hier kenne ich vom Trailer. Und boin und hier kriegen wir nochmal das gleiche power up Ah oh, nee, warte, jetzt kriegen wir das, genau. Aus irgendeinem Grund dachte ich gerade, wir hätten das schon. Naja, egal. Äh, okay. Ich habe nur gerade nachgeguckt, wie lange ich schon aufnehme. Also mir macht das Spiel wirklich Spaß, aber wo ist der zweite Stern? Und wie lang ist das Level bitte? Im Vergleich zum ersten? Also entweder das Level ist lang, oder das erste Level war kurz. Ja. Boing. Ah, hier ist nichts. Okay. Oh, Coins, nice. Mit 60 FPS. Und HD Graphics, nice, okay. Ich wollte sagen, Full HD, aber ist er nicht. Wozu auch? Muss ich irgendwie nicht. Bäm, was ist jetzt? Hö? Was war das? Okay. <lacht> okay. Just accept it. Aber manchmal sind hier so... ich kommt ganz langsam noch da, aber ganz schnell nach da. Oder, keine Ahnung. Irgendwie leckt das. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Irgendwie ist es komisch manchmal. Bam. Tju, bam. Okay. Also komm, der zweite Stern muss doch jetzt irgendwo sein. wie viele Checkpoints? Alter! Das ist ja krass. Nein, warte zurück. Da war der Blut. Da war, Ja. Der Blaustern. Nein, es war der dritte. Nein, dann darf ich gleich suchen gehen, wo der zweite war. Dann ist hier das Ende des Levels wahrscheinlich. Oder? Zack. Checkpoint. Check. Zack. Boah. Uh. Wow. Ey, Alter. Oide. Oide. Oide. Uh, das ist ein richtiges Trampolin. Da muss man wirklich springen, sonst kommt man nicht nach oben. Moin. Boing. Hm. Hm. Irgendwas erreicht. Achso, das sind die äh, One-Ups. Jetzt merke ich es wieder. Ja, ja, das grüne waren die One-Ups. Als ob das die, der grüne Blaustern war. Äh, der dritte meine ich. Der der, Blitte, der... Boah, grüne Blaustern. Ja, ich kann nicht mehr reden, Alter, was mich bescheuert. Als ob das der grüne der, der dritte. Der dritte Mann, nicht der grüne. Wir sind nicht mal für, für die World. Oh Gott, ich sollte einfach meine Schnauze halten. <lacht> mein Gott. Nee, komm. Bam. Bam. Bam Bam Gut Gute Gute Ganze ganz Gute Haben gut gemacht Okay Okay Jetzt gehen wir hier so mal kurz cool. Und Let's Go Ich habe gesagt Let's Go Pokima Let's Go Und Äh Als ob das Level immer noch nicht zu Ende ist Wie lang ist das bitte kann mir bitte mir jemand sagen, wie lange das Level ist? Und dann war das der dritte vorhin. Der dritte. Oh, ja, dann sehen wir uns gleich wieder oder so, wenn ich den zweiten gefunden habe. Yeah, ja, yeah, ja, yeah. ja, dancing, Suche nice. Backtracking. Ist doch episch, Mann. Yeah. La, la, la. La, la, la. Oh, freigeschalten. Ich habe mal, äh, da ich das erste Level frei, äh, durchgespielt habe, auch ähm, Chief halten, Aber ich habe das ja aufs gemacht, das erste Level. Ihr wisst Bescheid. Nein, hier! Oh, ihr seid doch so... Oh, kann ich raus aus dem Level? Zählt das nicht, nein. Aber Checkpoints hier trotzdem. Okay. Ja, ich zeig euch, wo das ist. Das ist hier, zack. Und dann hier kommen ja diese lilanen. Na ja, gut, auf der anderen Seite kommen die. Hier kommen ja diese lilanen Plattform und dann zack, zack, zack. Und wir sind einfach nach da gegangen, aber hier gibt's den Blaustern. Ich mache ihm das Level zu Ende. Und ja. Okay, nachdem ich auch noch ein, zwei One-Ups oder mehr oder so gegammelt habe, habe ich das Level beendet. Yeah. D -d -d uh, das ist nervig. Puh, okay. Ich muss gründlicher sein. Ich habe mich sofort über weggehen, Alles klar. Ups. Das ist so nervig hier. Hier lang, da will ich hin. Bam. Es geht abwärts, okay, dann geht's für mich jetzt wahrscheinlich auch abwärts, aber ich hoffe, mit den Daumen hoch und mit den Abos geht's aufwärts, so, was ne? <lacht> Oh, lol. Können wir schießen oder so? Was mache ich mit dem Helm hier? Was kann ich mit dem? Oder ist das einfach nur, ja, ist halt so ein anderes Gebiet hier. Ja, was mache ich damit? Ach, Double Jump kann ich mit dem machen. Ja, nice. Oh. Und das kann ich doch raus! Mario Games. <lacht> Ey, das ist halt kompletter Mario Fake. Und was bist du? Dick da. Weibliches Dick da. Komm. Keine Ahnung, wie ich das mache. Mit dem. Hier unten gibt es irgendwas. Na, okay, nee. Okay. Boing. Ich muss doch irgendwas mit dem machen hier. Ja. Hä? Ich schick das nicht. Hallo. Äh, hallo. Willst du nicht irgendwie... Du weißt schon so... Äh, ich hoffe, das hat nicht mit dem Stern da. Wahrscheinlich mit dem Stern zu tun, oder? Oh nee. Darf ich das gleich wieder neu machen das Level? Und wenn, ich, wenn ich weiß, wie man das macht. Ja, wenn ich jetzt runterspringen und war's das. er sagt doch, hey, wie mach ich dich? Hallo. Und mach noch nicht dicht. Ich check das nicht. Will ich fahr vielleicht warten, bis sie irgendwas macht. Boah. Wow ich darf die mich einfach nicht erwischen, oder? ist drauf. Na, hä? Okay, nee, keine Ahnung. Oh Leute, ich kann sogar fliegen. Oh warte. Vielleicht muss ich hier mal was machen. Ich kann fliegen. Nee, ich habe gar keine Ahnung. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Aber ich kann nur ganz kurz fliegen, dann macht das so und dann geht nicht mehr. Dann, dann, dann geht nicht mehr, dann ist nicht schön. Ich aufpassen, nicht dass hier irgendwo was ist. Zack, Checkpoint, okay. Ah, bum, big chuck. So, sie kann fliegen, als Flügel. zack, Na, Bienen. zack und zack und Dankeschön für nochmal so ein Flug-Power-Up. Konnte ich mit dem anderen Power-Up da eigentlich auch Double-Jump machen oder ist das einfach nur ein extra-Hit? Weiß ist gar nicht. Hier gibt es die auch schon wieder. Was gibt's denn hier? Bonus äh, oder so? Hier gibt's Feuer? Nein, das zahltet mir! Ach, oh man, ich habe ist ja Deko. Und du? Oh mein Gott, das ist der erste. Okay, alles gut. Dann ist das vielleicht nur Deko. Okay, juhu. was machst du? Du bist einfach eine Plattform, das wirkliche. Okay. Na dann, na dann. Das äh, spielt leider keine Controller-Verbindung. Zumindest ging es bei mir nicht. Und ja, jetzt muss ich ganze mit Tastatur spielen. Ist aber nicht tragisch, ist nicht so schlimm. Kann ich mit leben. Oh Leute, gibt mir einfach das V ab. Nice. Ja jetzt sagen die auch dass man was man mit den Sachen machen kann. Falls es immer noch nicht gecheckt hat. Könnte ich mir zutrauen. Äh, was? Was gibt's hier unten? Gibt's noch eine Coin. Zack. Bam. Ich muss gedrückt halten, noch so. Warte. So. Okay. Da rein am besten. Ah, das ist so ein Gold, so ein Geldring. Ey, das ist, das erinnert nämlich voll an Mario irgendwie mit den ganzen Elementen, die es gibt. Nein, noch nicht. So sterbe ich jetzt. Komm. Genau. Gibt's ja was nur? Was ist denn der zweite? Aber ich finde irgendwie auch cool, dass die Level so lang sind, wenn ich ehrlich bin. Hat was. Das ist cool. Oh. Wow, wow, wow. Hold on, der? So okay, nice. Da unten ist es doch! Da unten! Seht ihr das? Da unten ist einer! Direkt unter mir hier! Sieht man's? man es? Aber hat es vorhin gesehen! Ja, aber. Da, da liegt da unten sieht man's. Da, sieht man's. da unten. Sieht man es jetzt? Nee. Da sieht man's, da unten. Ah, da komme ich noch hin, da habe ich gerade gesehen mit der Dragon Distance. Hat ganz wenig hochgeladen. Da unten, da sieht man es. Okay, okay, schon Da hinten gibt es auch so ein Portal. Portal in der Ländlichkeit. Der Grünstern, Blausterne meine ich. Gott, immer mit dem Grünstern, da. Gott, Gott, Gott. bin zu sehr an das Mario gewohne. Hier sollte er sein, oder? Ja, hab ich. Nice. Die Zeit geht mir aus. Die Zeit geht mir aus. Nein, ist egal, egal. Die Zeit geht mir aus. Boom, boom. Machen wir doch keinen Stress. Ja, ich werde eh sterben, glaube ich. Aber der eine Tote macht mir jetzt nichts so aus, glaube ich. Mhm. ich geht sterben. Biene. Biene, schnell. Gut. Gibt Gibt's was? Nein, wahrscheinlich nicht. Da rechts gibt es noch den letzten. Ja, und da kann man noch so holen. Hi, hi, hi. Oh, hier ist das brutal. Red Coins, Red Coins, Red Coins, nice und back. 21 Sekunden, schaffe ich das, Leute, schaffe ich das? Wo ist das Ziel? Ah, ich weiß auch nicht, wo das Ziel ist. Was? Ne, schaffe ich, glaube ich, nicht mehr. Oder? Oder? Oder? Nein! Die Zeit ist um. Schade. Kann kann sein, dass die Folge ein wenig überzogen ist, aber ich werde das Level jetzt auf jeden Fall noch fertig machen. Kann sein, dass die nächsten Folgen auch etwas länger werden von dem Spiel. Oder sagen, wollen wir 30 Minuten Folge machen? <lacht> Na, erstmal nicht. Erste Folge schätze ich mal nicht. Sonst schaut sich das eh niemand z sofort sagen, ja, nee, ist voll scheiße. Dauert viel zu lange das Spiel. Oh ja, keine Ahnung. Bam, nice. Ui, pui, zack, zack. Flieg rein, flieg rein. Okay, gut. Oh, da hinten wäre es das, das Ende gewesen. Oh, das gibt's doch nicht. So ärgerlich. Warte, was? Oh, ich darf mich umbringen gehen. Oh nein. Oh, der letzte Stern wurde nicht gespeichert. Oh nein! Das ist ja so nervig, ey. Komm, ich will ein paar Coins dafür haben? So was, ich muss. Wow, das war knapp. Boing. Bam bam bam bam. Nice. Und back into the game. Also bei uns böllern jetzt schon ein paar. Wir haben erst, jetzt wo ich das aufnehme, 16 Uhr und fast 30. Oh Gott. fangen jetzt schon an. Nachdem ich mit dem Video fertig bin, werde ich wahrscheinlich jetzt mal offline sein. Auf meinem alten PC jetzt mal ein paar Sachen holen. Jetzt ich ein paar Roms und so, weil ich keinen Bock habe. Die 19. Nein, was machst du? Wir sehen uns gleich wieder am Ende. Okay Leute, ich bin dann jetzt gleich am Ziel und jetzt los, yes, da, da, da, da, da, da, da, dancing. Wir haben es geschafft nach einer halben Stunde. Da, da. Okay, let's go. Hallo, cool. Und dann würde ich mal sagen, Leute, in der nächsten Folge machen wir dann hier weiter mit 14 4 pisten Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao, ciao, Leute.